Die Affiliate-Leads-Formel, gerade wenn du jetzt am Anfang stehst, wenn du jetzt Anfänger bist im Online-Marketing bzw. im Affiliate-Marketing, dann musst du verstehen, dass du erstmal sehr viel Input brauchst. Also zieh dir Webinare rein, guck dir YouTube-Videos an, hol dir kostenlose E-Books, die ganzen Lead-Magneten, die es da gibt, Input, Input, Input. Du musst also noch sehr viel lernen. Und zweitens, was auch noch sehr wichtig ist, außer lernen, du musst von Anfang an eine E-Mail-Liste aufbauen. Und wenn man da noch Geld verdient von Anfang an, ist das natürlich super als Anfänger. Deswegen möchte ich dir ein kostenloses Webinar empfehlen. Hier unter dem Video in der Beschreibung gibt es einen Link. Einfach anklicken und schon kommst du zu einer Einladeseite wo du deine E-Mail-Adresse eintragen kannst und ein Datum aussuchen. Und dann klickst du einfach auf in die Gästeliste eintragen und schon kommst du eine E-Mail und kannst dich dann kostenlos oder kannst dir dann kostenlos zu dem Termin, den du ausgesucht hast, dein Webinar ansehen oder das Webinar ansehen. Du wirst also lernen, wie du deine E-Mail-Liste aufbaust, wie du ohne Freebie... Deine E-Mail-Liste aufbaust und dabei noch Affiliate-Links bewirbst. Also echt eine super Strategie gerade für Anfänger. Und ganz wichtig, auch das durchzuziehen, was hier dabei gebracht wird. ja, Denn von nichts kommt nichts. Also ganz wichtig, jetzt hier unten auf den Link klicken, kostenlos anmelden. Und dann wünsche ich dir noch viel Spaß beim Webinar und sage vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.